Und äh, dabei basiert eigentlich die Magie dahinter, nach dem Kauf. Danach hat der Kunde die Chance, sozusagen das Produkt oder die Dienstleistung zu erleben und festzustellen, ah, das ist aber nett. Guck mal, an dieses Feature haben sie gedacht, das ist aber wirklich schön. Ach, schau mal, das, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, das spart mir jetzt Zeit. Und das sind die Momente, äh, wo im Kundenkopf oder vielleicht sollte man es übertreiben und etwas sagen, im Kundenherz, sowas passiert wie... Hat mein Nachbar nicht vor kurzem gesagt, er hat ein Problem, ich glaube, ich empfehle ihm das mal, das könnte passen. Dieser Moment, dieser Weiterempfehlungsmoment oder dieser Moment, äh, ach, das ist ja spannend, das war so toll, das Produkt, diese Dienstleistung, da schaue ich mir noch an, was haben die denn noch. Darum geht es, um diesen Moment dahinter zu erzeugen. Warum? Damit man dann mit kleinen Liebesbriefen, äh, ich nenne sie Liebesbriefe, natürlich sind äh, es marketingmaßnahmen